Ja, und nun kommen wir zu einem Thema, bei dem sich die Meinungen spalten. Die einen befürchten eine Machtübernahme der Maschinen, die anderen sehen unendliches Potenzial, was Forschung und Profit angeht. Die Rede ist von künstlicher Intelligenz und darüber möchte ich mich heute mit dem Vorsitzenden der Piratenpartei Niedersachsen unterhalten. Ich freue mich auf Thomas Gansko. Hallo Herr Gansko, schön, dass Sie da sind. Ich habe es äh, bereits angedeutet. Also KI ist ein kontrovers diskutiertes Thema und mittlerweile ist auch die Landespolitik darauf aufmerksam geworden. Der Niedersächsische Landtag hat vor knapp zwei Wochen einen schriftlichen Entschluss unter folgendem Titel gefasst. Chancen der künstlichen Intelligenz in Niedersachsen ausbauen, Anwendungen in den Zukunftsbranchen fördern. Darin heißt es unter anderem, KI kann ein bedeutsamer Beitrag sein. Der Landtag ist also noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Wo liegen denn die Risiken und wo liegen die Chancen? Ja, also Sie haben das genau richtig erkannt. Gleich im ersten Satz wird von Cannes geredet und das zeugt ganz genau davon, dass eben der Landtag der Meinung ist, da gibt es noch Möglichkeiten, dem aus dem Wege zu gehen. Dass allerdings KI mittlerweile schon Bestandteil quasi des täglichen Lebens ist. Wir denken mal an Siri oder Alex. Ähm, Alexa, das ist ja äh, ganz klar und äh, von daher ist es jetzt eigentlich erstmal wichtig, die Rahmenbedingungen zu definieren, unter denen KI tatsächlich arbeiten darf und äh, man muss natürlich auch sehen, dass man Geld in die Hand nimmt. Um dann das, was man machen darf, auch tatsächlich umzusetzen. Denn solange man noch keine Rahmenbedingungen hat, da muss man noch kein Geld in die Hand nehmen, weil das wäre rausgeschmissen, weil man gar nicht weiß, in welche Richtung es eigentlich gehen darf. Ja, Sie greifen noch so ein bisschen vor. Es geht jetzt auch schon um die Umsetzung. Insgesamt hat das Parlament der Regierung ja 20 Punkte oder auch Aufgaben aufgetragen. Worum ging es denn da inhaltlich so im Groben? Ja, da geht es hauptsächlich, wie arbeiten Universitäten untereinander zusammen, wo werden Standorte vielleicht noch weiter ertüchtigt, wie geht man auf der internationalen Ebene damit um. Es ist übrigens eine ganz schöne Geschichte, dass der Punkt 8, ist es glaube ich, sagt, dass man sich doch bitte darum kümmern möchte, wie man internationale Entwicklungen in der KI in Niedersachsen implementieren kann unter Berücksichtigung von Datenschutz und Datensicherheit was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste. Und äh, unter besonderer äh, Maßgabe, dass das dann auch möglicherweise Open Source nutzbar ist, sprich frei zugängliche Programmierinhalte eine Piratenforderung. Schon seit ewigen Zeiten ist nur interessant, dass man das halt nur auf die ausländischen Produkte bezieht und nicht auf das, was dann auch tatsächlich hier in Niedersachsen oder in Deutschland produziert werden soll. Also von daher, man sieht, das Ganze ist nicht ausgegoren. Jetzt sollen 25 Millionen in das Zentrum für digitale Innovation vom Land investiert werden. Ist das überhaupt genug Geld und wird das da auch zielgerichtet verwendet? Ja, also das ist schon ein Beschluss aus dem Dezember 2018. Und dass man jetzt sozusagen im ersten Drittel dieses ganzen Entschlusses nochmal so schön aufgelistet hat, was man schon alles in der Vergangenheit gemacht hat, eben unter anderem auch diese 25 Millionen beschlossen. Das sagt eigentlich auch aus, dass man jetzt einfach mal sozusagen die Grundlage offensichtlich legen wollte, so nach dem Motto, wir tun ja was. Und dann... Machen wir noch ein paar Vorschläge, was noch getan werden könnte, die allerdings normalerweise zum täglichen Geschäft eines Ministeriums gehören. 25 Millionen ist natürlich ein eine Peanut, nicht mal mehrere, sondern nur eine einzige, wenn man sich das Thema der Forschung und der Entwicklung von KI angucken möchte. Mhm. Die Rahmengesetzgebung auf europäischer und auch auf nationaler Ebene, die existiert ja im Prinzip bisher nicht. Ist das nicht eigentlich die Grundlage, um an diesem Thema überhaupt weiter forschen zu können? Ja, natürlich. Also Das sehen wir ja beispielsweise an der Entwicklung von autonom fahrenden Autos. Das ist in aller Munde, daran wird geforscht, aber noch nicht mal ist klar, ob, wenn es zu einer Situation kommt, wo der Wagen sich dann entscheiden muss, fahre ich nur den Rentner um oder das kleine Kind, wie soll er sich da entscheiden und wie würde er sich rein rationell entscheiden. Das ist auch das Problem, das eben auch nachvollziehbar sein muss, wie kommt diese Entscheidung einer Maschine denn tatsächlich zustande. Und da muss es ganz klare rechtlich-ethische Rahmenbedingungen geben, die das definieren und das klarstellen. Und solange das nicht da ist, da laufen wir auf ein äh, Skynet zu, möglicherweise. Äh, das kennen wir aus Terminator und äh, das kann niemand wollen. Ja, vor diesem Hintergrund, wen sehen Sie da denn in der Pflicht? Beziehungsweise wie könnte denn eine gelüngende äh, Förderung und Forschung an diesem Thema aussehen? Naja, also es ist schon so, dass die Universitäten da natürlich... Ähm, dann maßgeblich beteiligt sein können. Aber das sollten natürlich auch die Wirtschaftsunternehmen sein. Von daher muss man dann gucken, wo ist es am sinnvollsten, auch tatsächlich dann staatliche Gelder reinzupumpen. Nach wie vor muss man natürlich sagen, solange das Ganze dann möglicherweise nicht von staatlichen, öffentlichen Stellen gemacht wird, da besteht immer die Gefahr, dass der größte Profit erzielt werden soll. Und dann wissen wir, wohin das geht. Dann gehen nämlich gerade solche Dinge wie Datenschutz und Datensicherheit sehr schnell verloren, wie man jetzt beispielsweise wieder gesehen hat, wo Krankendaten monatelang im Netz frei zugänglich gestanden haben. Also da müssen klare Grenzen gesetzt werden. Thomas Gansko von der Piratenpartei Niedersachsen zum Thema Forschung an künstlicher Intelligenz in Niedersachsen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.